Jo und willkommen, mein Name ist Daniel P und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Mario Party. Genau, und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Brett. Wir haben wir haben uns neue Items gekauft. Eine Zinsbox und ein Plusblock. Jetzt kriegen wir wenn, Ja, und damit werden wir die Welt beherrschen. Oder sowas in der Art. Ja, wir haben beim letzten Mal Donkey Kongs Dschungelabenteuer abgeschlossen, wo der gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke Nehmen wir unsere halten. Charaktere. So. aber im letzten Mal hatten wir Luigi und Peach dabei, deswegen nehmen wir Wario mal wieder zu. Ja. Und einen von dem ne? einem, Ja, nehmen wir Peach. Ja. Darfst du noch mal dabei? Alle normal. Ja, wir haben die ganzen Einstellern der Bretter abgeschlossen, jetzt kommt die zwei Sterne Bretter. Ja. Hm. Die Peach gibt joshis Marius Kanonen canyon. Für jeden haben wir einen Charakter. Ja. Was nehmen Hm, Coole Frage. Oh, gehen wir zu Pich. Okay dann helfen wir mal bei, bei der vollendung der köstlichen geburtstagstorte ja. und nicht mehr sie ja das da dass du die, die kann kann ich ganz alleine essen ja, okay. aber ich habe dir natürlich ein stück ab Ist so komisch hat einige sachen noch auf englisch irgendwie sind ja mit den ja, ganzen hier Dingern, geht's die los. haben. So, möchtest du diesen, möchtest du dieses Ding using? Ja using. Ja. Er ist auf den Löffel gekommen. Oh, und herzlich willkommen. Ich bin Cooper. Und werde euch herumführen. Heute findet eine große Party statt. Dies ist die Spitze einer leckeren Geburtstagstorte. Es fehlen aber noch Dekorationen. Also helft bitte, Kuchen zu vollenden und zu dekorieren. Vielleicht solltet ihr ihn mit Erdbeeren verzieren. Also dann lass uns die Stadtreihenfolge bestimmen. Okay. Äh, drei wieder. Nein, eins. Diesmal. Verdammt! Verdammt. die Nummer eins. Zweiter ist Mario. Und dritter ist, ist Mario. Nee. Hey. Nee. Ja, zehn Münzen für jeden. Okay, wo sind denn die Sterne? Die Sterne sind dort. Da werden sie bleiben. Okay. Das ist einfach nur schnell dahin gehen. Na, ja, ja. Jetzt darfst du anfangen. Soll ich meinen Zug unterbrechen? Kannst du es wagen? <lacht> Aber Moment mal, wenn, wenn wir auf der Spitze dieser Torte rumlaufen, das ist doch eklig. Ach, ich der will, will den dann den Kuchen noch essen. Ah, das der ist genau bei mir. Äh, alter, alter. Der Peach ist auch, auch neue. Da, dann kann man sagen hier absolute absolute Massenversammlung. <lacht> Massenansammlung. Das cool. werden wir immer noch im ersten Zug. Ja. Rennbahn. Ah da vor dem vorspanner kommen die alle und dürfen genau gleich gibt es nicht ja doch das gibt's bei roller so. okay, keine irgendwie gehen. ja irgendwie schafft das schon mal keinen fehlstart bitte oh die Rennbahn ist anders und warum stehe ich ganz außen Ja. Warum muss ich als Einziger meine Rampe? Ja, du musst ja wieder auf die Außenbahn. Nein, nein, jetzt habe ich mich gedreht. Nein. Hm. die PCs. sind Scheiße. Ah, geh weg. Nein, geht nur weg. noch gewonnen ey. Nicht. Ja, ich habe halt drauf leute brumm brumm sage ich das nur brumm da brumm. ist so, noch mal eine neue bitte es scheint nicht zu passieren <lacht> muss man einmal ganz rumlaufen ja. Wow. Oh, nochmal einen neuen, ich kriege Krise. Denn äh, es entscheidet sich alles hier. Welchen Weg welch möchtest du gehen? Die Blumenlotterie entscheidet für dich. weg! Wie kann sie es wagen? Oh, es ist eine Niete. Zu so schade. Ja, sie hat tot gezogen, also geht sie zu tot Nur einer gewinnt. What? Nur eine, eine Blume bringt zu Bowser. und drei bringt zu nicht so gut. Für die müssen wir auch noch bezahlen. Ja, zehn Münzen. Wir ja dann einen jemanden Stern irgendwie bekommen. Wo bin ich? Okay. ja also ich finde meiner sieht schon ganz gut aus so sollte pause eigentlich auch aussehen hm. ja, vielleicht noch ein bisschen an der augenbrauen Yeah. So. Also so sieht Baus auch aus genau das Richtiges Ebenbild Richtiges ja das das war das eben für von Bowser. hast du es nicht gesehen oh, wieder nein welchen weg möchtest du gehen natürlich ja, mein... ja, nämlich grün hallo ja ich also... weiß gut ist deine farbe <lacht> es ist ein gewinn super super super du gehst zu pause du hast solches glück glückwunsch ja, mich zu dem free oh, oh mein gott oh, oh, was soll's er hat ein plus bekommen und verliert zehn münzen was ist das ist ein brett da, da kannst du ja niemals den stern leisten muss Immer genug sammeln. Der hey. ah. produktive Zug. Ja, produktiv. Ich komme nicht voran. so genug Geld. Man kann nie genug Geld haben. Oh, Peach hat schon wieder eine 9. Ja, die würfel die ganze Zeit nur 9, denn was ist da los? Das, das hatten wir schon. Ja. ja, das hatten wir schon zweimal. Oh, so nett. Okay. Werd dieses Mal bitte nicht so übermütig. Okay. Und mach keinen Quatsch. Was Mario. Vorsicht. Das Boxen wird dich kaputt. Oh, ich habe da nicht aufgepasst. Ja. ewig so weitergehen ja Bleib. weg geht du doch weg man ewig so machen nein Aber nein <lacht> ab weg ja, und auf meine Farbe verdammt Oh, endlich mal ein paar münzen die ah. zug So. jetzt schon wieder los ja, ein Minispiel ja, das mini spiel spielen klingt doch sehr gut auf platzen schläger das hatte ich mal gespielt Na. Ein Stapel Blöcke hüpft auf und ab, zerschmettere die Holzkisten und gelang an die Truhe. Versuche nicht versehentlich die blauen Wumms zu, zu schmettern, sonst fliegst du von der Plattform. Wir okay. ah. so an die Truhe. Nicht schlecht. Zack. einfach Geld. Hm. Jetzt ist es ist mal. Nice. Ja, ich wohl auf, Pass auf. Jetzt wird immer länger und länger, länger und länger und länger. Hm. Oh, ich war mir in dem. Ja will aber den blauen dann nehme ich halt den roten auch wenn rot nicht meine farbe ist Juhu. das spiel ist irgendwie sehr gut irgendwie einen charakter immer irgendwie auszusortieren. Ey. <lacht> ja. am ende von wenn man irgendwie eine partie abgeschlossen hat der letzte spieler wird auch immer irgendwie voll Genau, irgendwie ausgeschlossen von allen. Ja, hier wird ein Spieler ausgeschlossen und nach Hause geschickt. Ja, du scheiße Kran. Ja, wir müssen eigentlich immer nur wiederholt A drücken zum Zappeln. Hm. Wenn du jemanden greifst, hältst du ein Drittel der angezeigten Münzen. und ich auch auf dem jahrmarkt da gehöre ich doch gar nicht hin ja, okay, eigentlich müssen wir gar nichts machen bewegen wir uns nicht ja doch wir bewegen uns ein ganz, kleines Behe ein ganz kleines bisschen aber er schnappt sich ja die truhe vielleicht ist er so doof und lässt die truhe fallen guck mal wie die abwackelt ist es würde mich nicht wundern wenn er die truhe fallen lässt um oh. tatsache Chris. mister was machen sie da ja, Mister, Mist, was machen Sie da? Das war eine riesige Zeitverschwendung. Dankeschön, Mario. Ja, vielen Dank. Dank. Unsere Aufnahme und Aufnahmezeit ist begrenzt. 1, 2, 3, 4. Gleich bist du da. Kannst du Bausack schön guten Tag sagen? Ja. Komm, bitte jetzt keine 1. Also. Ja. Yeah. Yeah stern da so, wo ist hier ein Buhu? es gibt hier keinen Buhu. Mann. es gibt hier eine andere möglichkeit die stelle zu klauen kurz das todstuhl hat diese torte gebacken sieht sie nicht lecker aus ich dachte ich dachte der kuchen ist eine lüge am ende gibt es kuchen freut euch auf den kuchen kuchen spiel ihr kinder gibt Kuchen Nun ja. sagt man an Erinnerungsvermögen Einfach. Da. Das hey. hat, nichts hat nichts mit Erinnerungsvermögen zu tun. Man muss einfach nur genau hinschauen. Ja okay, stimmt. Man darf halt einfach nur nicht den Cooper mit der tour aus dem Augen lassen. Ich gehe so Aber schnell wie möglich. Es scheint nichts zu passieren. Der vergrabene Schatz, okay. wo haben wir den denn ausgegraben? <lacht> okay. In gleichen Position, ja. Geh weg oh, gibt es doch nicht mal doch bei Roller. werbung wir sollten Vario und Peach irgendwie eine chance haben ihn zu kriegen wenn er direkt neben dir auftaucht ey. das ist immer zufällig ich kann ja nichts dafür Ah, Bowser was geht ab. Du magst Süßigkeiten, oder? Was für ein Zufall, ich auch. Hier nimm das. Magst du Süßigkeiten? Ja. Sieh dir diesen diese Torte an. Ich bin extra früh aufgestanden, um diesen Bauserkuchen zu backen. Nimm ihn und esse ihn. Großartig, das macht 20 Münzen, das kostet 20 Münzen. Ja, super übrigens den kuchen kann man nicht essen ich denke du verstehst das <lacht> weißt du warum man den nicht essen kann warum weil der kuchen aus felsgestein besteht jetzt kann ich noch nicht mal da hingehen ey. ja doch du, doch er nimmt ja einfach alle münzen ab oh, so, jetzt bin ich den dings aber nicht ey. Ja, jetzt kriegst du den leider nicht. Kann ich leider nichts daran ändern. Mein Zug. Oh, du hast 30 Münzen. Möchtest du einen Erdbeerstrauch pflanzen? Nein. Was macht das? Erstens, ich, ja, ich habe nur 32 Münzen, aber ich, ich will noch keine Erdbeerstrauch pflanzen, weil das ist die, die, die Möglichkeit, um den anderen Sterne zu stehlen. Und da ihr alle anderen noch keinen Stern habt, macht das ehrlich gesagt noch keinen Sinn. Zukünftige Investitionen. Ja, draußen bleiben. Jetzt bleiben wir alle draußen. Denn wir kommen hier echt nicht rein. Oh, ich habe den Schlüssel. Okay. Okay, Team. Los geht's. Du bleibst wieder stehen und machst nichts. Nein! Nein, du hast den Schlüssel verloren. Wie kannst du das sagen? Ups. <lacht> du hattest einen Job. <lacht> One job! Der macht nichts, ich verliere nichts. Also, ich bin der wahre Sieger des Spiels. Wahrscheinlich hat was das Geld wieder. Es scheint nichts zu passieren. Es scheint immer noch nichts zu passieren. Ich möchte Erdbeer. Es passiert nämlich erst, was er über 30 Münzen hat. Ja, ich mir schon vorgestellt. die Olle geht so schnell übers Brett. Ne? Ja, sind nur riesige Zahlen würfeln. Knallfall, das hatten wir noch nicht. Das ist aber ein cooles Spiel. Oh, so, ne? drücke, ab, drücke abwechselnd A und Z, um den Ballon zum Platzen zu bringen. Äh, übrigens. Du kannst auch B anstelle von Z drücken. Okay. Die Pumpe blinkt, wenn die Kammer mit Luft gefüllt ist. Du kannst dann eine Menge Luft in den Ballon pumpen. Okay. So creepy. Ah. ja mein ballon ist geplatzt so gehört sich das ausgezeichnet so button me das hat nichts mit button zu tun ja, deswegen sage ich ja ich hätte lieber ein buttonmescher durchdrehen können <lacht> muss du man ein bisschen teilen das fand ich so gut es scheint nicht zu passieren was also war eine überraschung Scheint immer noch nicht zu passieren. Oh, seit Seite, jetzt kommen wir schießen. Vario runter, ja. den, den schießen wir nieder. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er versucht hat, mich wieder zu schießen. Das ist ein Engel erschießen. Ah, ich habe mich selbst getroffen. Äh ja, das kann passieren. Oh, oh wir müssen den von, von der von der rechten Seite erschießen. auf oh, verdammt weg! Nein, Nein. Oh. Oh. jetzt lacht er auch noch über uns ey, ich kann dich aufholen ey. ich bin die ganze Zeit meine münzen ich will doch meine münzen halten Oh, danke da ja, war da drin? dass <lacht> wir noch mal meine münzen Weiter. Zur Blumenlotterie. buff okay. okay. das heißt, es ist so eine 50 50, 50, 50 Chance, um herauszufinden, wer wer Bowser bekommt. Ja. und Das finde ich gar nicht so schön. Fault, yeah. ja vor blume pflanzen? ja diesmal ja ist die blume nicht schön diese blume steht jedem der dieses feld betritt einen stern ich hätte gerne um mir eine piranha pflanze zu pflanzen hm. ich weiß diese blumen sind eine wahre schönheit sie sich auch. Ja. Sie haben so was Mystisches an sich. Oh, gucken, Jetzt bin ich gespannt, welchen Weg muss ich gehen? Ha! Oh Mann. das ist ein Gewinn! Woohoo! Oh Moment! Pause fällt. alle Sterne ab. Bowser ist gemassen. Äh, wenn wir nicht wenigstens 90 Punkte erreichen, verlieren wir 20 Münzen. Ja, super. Ich verliere all meine Münzen. Strengt euch an. Ich bin noch nie über 90 bekommen ja. hier. Oh, so sieht pause also aus. Ich, ich wusste es. Hätte ich doch nur ein, ein wenig mehr Super Bowser 64 gespielt. Glaubt es sieht ganz gut aus. Oh, verdammt. Oh Okay, wir haben es geschafft. Warte, wer? Wer war Nummer zwei? Vario, ne? Schade, nur Vario. Ja. Komm jetzt alle auf den Dicken. Komm, großes mit Oh, großes Nehmen wir ihn auch noch. Die, das restliche Kleingeld. haben dieses spiels gut. ist gar nicht so schön vor allen Dingen dann nicht mehr wenn man der einzelspieler ist was hey. <lacht> habt ihr euch mal weg ich brauche Münzen ich brauche auch Münzen ich will mehr Münzen Du du ja, aber Tatsache: Die Zunge wird immer länger. Hm. Die Blumen sehen gar nicht mal so schlecht aus. In meiner Position! Haben wir ja. den nach nachgenommen, bevor der sich den Stern krallen konnte. Bin gut? Jetzt <lacht> Und jetzt muss auch noch eine Runde aussetzen. Okay. Ah, ja, nun in Insel. schießt mal ein paar Inseln aus unseren Kanonen. Was? Ja. Schießt man nicht Kanonenkugeln auf Inseln? Nein. Insel auf Kanonen. Du das sagst, dann, dann muss es ja wahr sein. Na, großes Comeback, ja, ich, ich, ich merke schon. Zum also Ende sowieso nichts entschieden. Ne? Oh, Moment, wir sind bei den letzten zehn Runden. Das heißt, als oh mein Gott, der Part ist ja schon vorbei. Oh, okay. Noch mal hier ein Cut, und wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Rest wieder. Ja, yeah. bis dann und schau.